Mose so Ich hatte den verstörendsten Traum, die Rührung so empörend vertraut, die Lösung ohne in Bezug, das süße Gift des heiligen Betrugs, verloren im betörendsten Marsch, die Milo Mose und Fahnen, Helbe zum Rhein. Die Lösung ohne Sinn und Bezug. Das süße Gift des eigenen Betrugs. Baue mir ein Wand Beton. Was uns betrifft, verbrannte ich schon. Wir schalten uns auf Fotopilot. Du Idiot. Male nach Zahlen. Denke nach Glück. War, was sie sagen, du kommst nicht zurück. Mose und Fahne, Silber und Gold, staub auf den Kanten, das, das war so gewollt.